Will I become? Is enough for by Kosumel. Das also ist anscheinend auf einer extra gelegenen Insel. Jetzt haben wir so fünf Schäferhunde drin. Und weg damit Maske auch weg. Aus dem Fallbon. Ja. Hinter diesen Ruinen steckt mehr. Das ist noch Kakomboundbomben, aber. Es wird schon, es wird schon. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Fasziniert. Aha. Aha, aha. Also mit der Lehrer würde ich eigentlich ungern in ein Museum gehen, weil dann würde man wahrscheinlich so am ersten Stein so für zwei Stunden stehen bleiben. Okay. Das ist das. Oh, und und so. Keine schon bringen. Boah, die werden markiert, wenn ich sie auf dem Wann bist Augen. du denn endlich fertig? Wir müssen zurück. Ah, die Hinrichtung verhindern. Was? Wer wird Wissen hingerichtet? So viel? Bitte. Nein. F. Yes! <lacht> oh. Der ist jetzt rot markiert hat. Ah, der Geld hat ihm nicht mehr. Herr Ihr Arbeitsvertrag. Wurde bitte nicht. Ich habe Geld, ich kann bezahlen. Okay. Ich habe es jetzt leider nicht durchgelesen, aber wir haben schon drauf gekommen. Ich tue dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Den Eingang des Tempels haben sie gefunden. Okay. Kann man die Boys looten? Jonah, Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Also. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach Sie suchen. sieh. Ja. Hier ist Commander Rogue. Alle ah. Teams bereit machen für Operation Blackout. Wir yeah. haben. Nein, nein, Bogen. Ah ja, wir haben ja das ganze Programm schon. Ja, moin. Ah, man kann sogar wechseln, links, rechts. Okay, weird. Interessant, das ist... Ah, da kann man zoomen mit Kumoday. Ja, moin, was ist das für eine Steuerung? Yes. Und da schaut man noch eine kleine... Ja, eine, eine kleine. Okay, wir haben das volle Programm. Sehr gut. Das Aim at Gaze habe ich noch nicht ganz verstanden, also wo man hinschaut. Aber eigentlich, das ist schon... Warte mal. Ah. Also die Kiste hat sie wahrscheinlich... Oh mein Gott, hat sie ja eben... belichtet, weil sie halt, halt angeschaut hat. Das jetzt halt mit, mit den Buschen, ne? Okay, mal... Einen Heal machen. Okay. Ich glaube wir müssen vorerst einmal Sachen looten. Jetzt wird es nichts. Eigentlich hat es immer Tasten gegeben, wo man so die Umgebung aufdeckt. Wo man halt dann die ganzen Sachen markiert zieht. Aber ich glaube wir werden mal Dombriter gespielt ohne dem Ganzen. Also zum nur mit hinschauen. Ah, dann müssen wir Okay. So. Ja. ja, und ist gut. Okay. Cool. Und genau. Also das E mit G, habe ich noch nicht verstanden, aber man merkt, dass es auch ein Kopftracking hat und ein Augentracking, also beides separat. Ich kenne diese Figur. Das ist X-Chell, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist, ist Chuck-Chell, der Neumond. Da ist Danke. eine Inschrift: Chuck-Chell. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Das ist es. Mhm. Der Eingang muss da unten sein. Ich so schnell hätte ich das jetzt nicht zusammengefahren. Ich braucht. muss da runter. Und zack. Da müssen wir runter. Ja, wo war Fertig. Oder so Oha und Ehe. Okay. Eigentlich müssen wir runter. Soll ich dann runter gehen? Ja, ich guess schon. Lass uns aber mhm. fallen. Oh! Okay, doch nicht. Machen wir das Ganze mal. Absehen. Okay, das müsste gehen. Lord, das hat man noch in Candombral erkannt. Loslassen mit C. Umnehmen. Okay. akku Ja! Mother Rock, sofort die Städte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. Da ja, müssen wir sind bergauf. Ah. Abseilen wieder. Ah. Das Feature des eben schon andere Teile von Dumbler gespürt, so ungefähr alle, außer die ganz alten. Aber Abseilen das ist man nicht. Ich muss mich beeilen. Und da auf? Yes. Da sein. Okay. Jup. Ah, kann er jetzt hin und her yes. Oh mein Gott. Da uh, ja. hin und her laufen. Ja, sieh. Und dann springen, aber oder? Das ist cool. Er hat es früher in anderen und Anhang Wirklich geben, meiner Meinung nach. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Wo wir sie ich will sie so hinspringen? Ich würde sagen, abseilen, aber es. Ah, lol, no. das war true. Oh. oh. oh. irgendwie ist das jetzt no? schnell. So ah, wir müssen weh. Ah, da muss ich mit dem Maus machen. Und wow, wow, das war verdammt das los. Das ist es. Ja. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hm. Trinity im Auge. Ein paar Fungis. Dickröhrling. Bessert die Ausdauer. Cool. Uh. Und eine. Ja. So. Uh. Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Ah, Nach der Eppe kommt die Flut und dann ist doch da alles geflutet oder was. Was hat das für einen kleinen Keller? Sind da. Oh, Klar, die Inschriften auf diesem Maya-Monolithen sind unleserlich geworden. Sag nicht, sie kann das noch nicht lesen. Ja, In der Schule, schon wieder nichts aufpasst. I know, I know. Also, dann halt nicht lesen. Okay. Seil ziehen. Okay, okay. Ich finde interessant, dass wir die ganzen Features haben. Normalerweise muss man die ganzen Sachen immer freischalten. Okay. Half Prozent. Okay. Dieses Dokument beschreibt eine Art Reise oder Pilgerfahrt der Maya. Sie hatten anscheinend einen Gegenstand von großer Wichtigkeit bei sich und reisten nach Süden zur Quelle des Rosa Fisches. Der Amazonas. Genau wie Jonah gesagt hat. Okay. Das Herz der Schlange. Es wird glaube ich ein Rutsch bei dir. Oder so. Okay. All. Gut, ich habe schon Oh mein Gott. Scary, scary lady. ist das hier? Cool. Ah, die Überlebensding, die habe ich gemeint. Das da ist das, was man normalerweise macht. Aber jetzt probieren wir mal aus, wenn wir das jetzt nicht haben und alles mal wieder. Und wenn ich jetzt das länger anschaue, zum Beispiel. Das da. Aha! Das ist actually cool. Aber wir werden beides verwenden wahrscheinlich. Oh ja! Gleichheitspunkt! Oha! Kann man was durchlesen, was da alles gibt? So, Da war noch was. Soll ich da jetzt jedes Mal Q drucken, damit ich ja nie was verpasst? Oder soll ich einfach. Schauen wir mal, wie wir das machen. Wie kommen wir da jetzt hin? Also die Wassereffekte sind actually ziemlich nice, mit Fischen sogar. Ja moin. Ziemlich nice. Kann man da bitte auf? Schaut so aus. Ist das ja auch so. So, so haben wir unten wieder durchgeschaut, was wir es machen hätten können. Ich lasse es einmal nicht offen. Fehlende Ausrüstung. Ist das verstärkte Messer. Ah. Okay. Okay, okay, okay. Zack. Ich kommen wir wieder zurück okay? Was ist da? Ein Hebel <lacht> Münzen oder was? Es sind ja Loot auf jeden Fall. Aber das war sogar schon besser Loot, glaube ich. Aber I'm not too sure about müssen wir da oh wir ah, müssen schwimmen. Ja. die hätte ich yeah. ja So, halten Sie die Leertaste auf und um Steuern unten zu Um schneller zu schwimmen. Mauskörste, cool. Und wo ist der Luftborgen? So. Eine Schale mit Schnitzereien. Cool. Da hinten müssen wir auch noch eine. Schwimmen, schwimmen. Nein, nicht schwimmen. Lehrer ja mal Luft holen Ist gut Wie lang braucht man beim Luft holen? 2 Sekunden Und wieder oben Alles klar Jetzt haben wir wieder alles. So Lara. Ich hoffe du machst das mal durch. So weit ist es nicht mehr, hoffentlich. Oha Murraine. Ah, zurück gibt's nicht mehr Lehrer. Oh je. Yeah noch eine Moräne Luftblasen ah, Das ist gut wir da mal ein bisschen Ja, mein Freund. yo Okay. Ich hab schon gedacht, dass wir irgendwas klicken oder so also, ich würde da jetzt ganz schnell aus, über mit dem Moräne da gerade umschlungen hätt, sag ich mal. Oh mein Gott. Irgendwie kommt mir das schon wieder so bekannt vor, so als ob man so in dem Spiel angefangen hätte. Okay. Ah, ist er noch immer im Wasser steht? Schaut, ich ein so noch wenig Wasser aus. Oh mein Gott. Es druckt einfach zusammen. Jo. Yeah. Yaron. Ich gebe mein Bestes. Jo. Alles was nicht. Es Das war mal was, hä? Ich muss den Tempel finden, nachdem dem sucht. Das Deshalb die Abkürzung ist, I guess. Sie ist so Sachen was man abschießen muss. Flöte in der Dunkelheit. Ah. Haben wir schon was verpasst? Über Lebensversteck. Ah, haben wir schon zwar. Haben wir da Flöte in der Dunkelheit verpasst oder ist das die Herausforderung, was da anfangt? Es war ein Reliktum. Ja, wir spielen das Spiel so, dass man relativ früh sammeln, aber dass man jetzt unbedingt alles upgraden, da würde ich mal sagen, das muss man nicht machen. Das kann ich vielleicht einmal dann privat weiter spielen, sage ich mal. So. Aber ihr Flöte hat es nicht ausgeschaut. So, ja moin. Oha! <lacht> das ist eigentlich nicht witzig, dass man stirbt, aber gut, dass es das nur ein Spur ist. Okay, okay. Oh mein Gott, das sind Fallen, wir hätten. Ah, da ist ein Seil, ja moin. Kann nicht drüber springen. <lacht> Kann man es also abschießen? Oh mein Gott, anscheinend nicht. Cool. Gut. That escalated quickly, sag so ich immer. Wollen wir da oben? I guess not. Was haben wir angefangen? Ja Schaut aus wie ein Tempel. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Heuer oh, Wind. Das ist nicht gut. Jonah, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide, ich gehe rauf zur Spitze. Lore? Oh, das kann man nirgends festmachen. Ja, gut. Hat er gesagt. Ich hoffe, sie kann weit springen. Oh, okay. Au, mit unserem Gewicht. Okay. Aber irgendwo. Jawohl. Aber rummelspringen, was tun wir Leute? Ja moin. Das geht sich aus. Sie schaut immer so weit weg aus. Man merkt sicher nicht, dass sie gerade da so in den Tempel da um und um Atholz. Den Joke, wo sie gerade bringen wollte, dann lass sie lieber bleiben. Sarah, wie läuft's? Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. So. Das ist Minecraft. Okay. Ich muss irgendwie die Glocke anheben. Bin mir ziemlich sicher. leer. lass mal los. Nein, los, los. Was? Da hinten oben. Ja, ist jetzt mal los los. Schauen mal, was das Problem ist, bevor wir da. Wir müssen... Könnte denn der höher werden? Ich muss wäre, ja? irgendwie die Glocke anheben. Das wäre schon praktisch. ja? Oh mein Gott. So. Ist denn was? Ich muss irgendwie die okay. Glocke anheben. Ja, mein Plan ist, dass wir mal weiter hinten das tun nicht, ich sag mir das geht und Was? Das war's mit dem Ding? Und schon... <lacht> dann... Das müssen wir schon mal schauen, so was wir da machen, können. Ja, springen wir mal auf. Jetzt ist sie angekommen. Ich hätte gedacht, jetzt kann ich vielleicht vom da irgendwas was machen. Hey! Ich sage nicht, das mein kann schon versaut. Muss das noch einladen? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe zumindest nicht. So. Aber ich habe gedacht, sie ist nicht so stark. Aber anscheinend ist sie stark. Wir haben mehr kaputt, als wir herausfinden. Berichte Nachhut. Eine zweite Gruppe, die der Hauptschar der Pilger mit wenigen Tagen Abstand folgte, berichtete von merkwürdigen Ereignissen auf ihrem Weg. Die Tiere waren wilder geworden und der Dschungel gefährlicher. Die Bäume und Reben wurden knorrig und brachten Dornen hervor, so lang wie die Finger eines Mannes und scharf wie Klingen. Ja, der Dschungel ist gefährlich. Anscheinend sind den Bilgern die was da noch bei Ruhe, I guess, gegangen sind. Ähm, von einem zweiten Trupp noch einmal verfolgt worden. Verfolgt ist irgendwie so nicht das ganz richtige Wort dafür. Ah ja. Hab ich gerade ins Licht eingeschaltet? Nein! Oh Lehrer! Ich glaube, ich muss C drucken. Jawohl. So, was haben wir da? Ah, Murx B. Oh la da? Haben wir die doch würdigen sollen der roten Göttin geopfert werden. Der Göttin des Abnehmenden Mondes und des zunehmenden Mondes. Der Großmutter aller. Ihr, die Leben nimmt und Leben schenkt. Okay. Ja, das ist eine Falle. Ha! Also, bis jetzt sind wir einmal gestorben. Schaffen wir, dass wir nie sterben? Keine Ahnung. Oh. Vielleicht soll ich da auch springen, bevor das. Die Glockenplattform hängt fest. Okay. Ich bin bevor da aus dem Boho wie Sie kann ich da drauf schießen. Ich, so ich, ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Yay, das war nicht so schwierig. Auch wo wieder so ein tolles Minecraft. Aber vielleicht soll ich das zuerst lang machen. Ah, die Diale lassen wir sich wieder nicht weg Oh. Okay. Was ist denn das? Zaunrad oder so, ja, das ist cool. Da Können es jetzt einfach drehen? Ähm also wirklich, ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Die Lehrer, lässt mich nie von dem Kart weg. Okay, einfach noch ganz hinter So schauen wir was da passiert. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Das war schlau. Ich muss irgendwie diese Trümmer zerstören. Ich bin noch nie ganz sicher, mit C kommen aus den ganzen Sachen aus Jetzt muss ich noch ein bisschen. Das ist jetzt schon durch, ne? Okay. okay. Ah, oh, ne. Okay. Das können wir sicher irgendwo festmachen. Da oben? Wahrscheinlich so muss man es gar nicht festmachen. Ah, zum Offizieren, boah ey. Ich habe gedacht, die Schuft das auch in die Leere, das ist so stark, aber. Das, das schafft sie doch, ne? Das verstehe ich. Es hätte bestimmt eine einfache Möglichkeit gegeben mit der Shotgun oder so, aber. Und. Zieht. und kaputt machen. Yay! Oh mein Gott! Das war ein bisschen ein Overkill, aber. wieder Zum Nur, glaube ich, nur sein So. Cool. so. Boah, ich glaub nicht. Jo. Eben schon wieder springen. Ich glaube, wir müssen absehen. Yes. Hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet, die silberne Schatulle von x -Chel. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami... Ein Sturm? Ein Erdbeben? Ein Vulkanausbruch? So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist der Vulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Hm... Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch ja. angeordnet. Jetzt muss ich das drehen.